Und herzlich willkommen zu unserem zweiten Interview mit der Studierendenvertretung und der Hochschulleitung. Ähm, wir haben vorhin im ersten Interview ähm, über Corona-Krise gesprochen ähm, und jetzt werden wir ähm, nochmal mit Professor Dr. Michael Lichtlein und Frau Jutta, oh, Professor Dr. Jutta Michel ähm, über weitere Themen ähm, sprechen. Genau. Ähm, und zwar. Unsere erste Frage, die uns erreicht hat, ist, wie wichtig ist denn die Studierendvertretung für die Hochschule und das Hochschulleben aus Ihrer Sicht? Also für mich, ich bin ja Vizepräsidentin ja. für Studierendenservice sehr wichtig. Also unsere Hochschule ohne Studierenden wäre vollkommen sinnlos, weitgehend sinnlos. Und die Mitwirkung der wesentlichen Zielgruppe ist für mich ganz notwendig. Also eine Hochschule bei der die Studierenden nicht mitgestalten und mitsprechen darüber, was wir hier machen, wie wir das machen, ob es gut ist, was wir besser machen sollten. Das wäre ja, eine relativ blutleere Veranstaltung. Wir haben 5600 Studierende, circa aktuell im Sommersemester. Und dementsprechend eine Zahl an Lehrenden, 130 Professoren, da kommt eine wissenschaftliche Mitarbeiterverwaltung dazu. Wenn ich nur mal diese Schieflage nehme, dass die Zielgruppe, dass diese Zielgruppe, das sage ich jetzt auch als Vizepräsident für Lehre, natürlich ein, ein gewichtiges Wort mitzureden hat, wenn es um die Gestaltung von Studienreformen geht, wenn es um Modulinhalte geht, ist meines Erachtens außer Frage. Und wir haben in unserer Hochschule, wie natürlich an anderen Hochschulen auch, bestimmte Gremien, bei denen die okay. Studierenden ganz ausdrücklich mit dabei sind und mitsprechen sollen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich darf nur noch persönlich erwähnen, dass ich es auch immer wieder schätze, jetzt in Corona-Zeit natürlich besonders, dass ein enger Austausch ist. Herr Ulz, Sie kennen das, dass wir teilweise uns wöchentlich getroffen haben, einfach um abzustimmen, wo gibt es gerade, wo zwingt und zwackt gerade eben. Und das betrifft, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Haben Sie denn schon irgendwie positive Erfahrungen gesammelt in der Zusammenarbeit oder auch negative, wo Sie sagen, das war nicht so gut? <lacht> Na ja. Ähm, diese Hochschule ist ja in ganz vielen Ecken und Enden auf demokratische Strukturen aufgebaut. Das heißt, die Studierenden sind qua Gesetz und qua Grundordnung berechtigt verpflichtet, mitzuarbeiten. Aber darüber hinaus gibt es natürlich ansonsten ganz vielen Austausch, sei es von Schülerforschungszentrum, sei es bis zum der Lehre, bis zu ähm, Öffnungszeiten oder wie können wir eigentlich die Gelder sinnvoll ausgeben? Bauen wir eine Tischtennisplatte oder stellen wir einen Lehrbeauftragten ein? Da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Bereiche, wo die Studierenden mitwirken und ja, wie immer, wenn Menschen zusammenwirken, ist das ein Austausch. Nicht immer kriege ich meine Wünsche durchgesetzt, genauso wenig, wie sie ihre Wünsche immer durchgesetzt kriegen, aber Demokratie ist eben ein Aushandlungsprozess und allein das Aushandeln ist ein wesentlicher Punkt und ähm, sich auf die andere Seite einzulassen und zu hören, was die eigentlich wollen, wie sie das empfinden, wie wir hier Lehre machen, das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt und bringt uns alle zusammen schon weiter. Dass das an einigen Stellen manchmal ein bisschen nervt, liegt aber nicht an den Studierenden, sondern das liegt an allen, also ähm, an allen, mit denen man etwas aushandeln muss, die dann vielleicht auch eine eigene Meinung haben und haben sollen. Ich finde, das ist ganz normal und das ist auch ein Lernprozess, Junge Studierende haben manchmal eine ganz andere Perspektive als ältere Lehrende oder auch als ältere Studierende und ja, ich denke mal gemeinsam kommen wir da schon ein Stück weiter. Ich nehme mal das schöne Beispiel, was wir in diesem Semester, in diesem Sonntagsemester ja erlebt haben. Ich bin nun mal als Vizepräsident für Lehre zuständig, auch für viele Sachen, die die Lehrenden betreffen, was ihre Tools angeht und die Umstellung, der Kaltstart, die wir vorhin ersten Video genannt haben, auf digitale Lehre, hat dazu geführt, dass wir natürlich die Lehren unterstützen mögen. So, jetzt kommen schon die Fragen auf, wie unterstützen wir denn die Studierenden? Gibt es da wirklich auch noch, kommen die an alle Tools ran, die wir da haben? Also, da sind für mich so Sachen, die man äh, jetzt nicht primär sofort auf dem Schirm hatte, aber ich habe konkrete die Ideen, die Sie auch als Studierendenvertreter auf den Weg gebracht haben, zu sagen, wir haben selber uns selber auch mal Gedanken gemacht über Empfehlungen, Hinweise Richtung Lehrende und da prallen natürlich auch unterschiedliche Dinge aufeinander. Völlig normal finde ich und das muss man auch aushalten. das gehört dazu. Ja? Und wenn wir dann am Ende sagen, okay, wir kommen zusammen, was die Lehrenden sozusagen an Ideen haben, ist ja wieder zielführend, am besten, dass es ihnen was bringt für die Ausbildung. Was äh, denken Sie denn, welche Vorteile hätte man denn als, als Studierender, sich jetzt daran zu beteiligen, mitzuhelfen, äh, in der Studierendvertretung oder? Auch? Naja, zum einen macht das immer Spaß, was zu gestalten. Also, wenn ich sehe, es gibt etwas, was ich verbessern möchte, dann macht es, denke ich, auch Spaß, daran mitzuwirken, dass es sich auch verändert. Und Sie haben ja auch schon vieles bewegt und vieles umgesetzt. Ich denke mal, das ist ein positiver Energieschub, wenn dann mal was funktioniert. Der andere Punkt ist natürlich, sie können dabei lernen. Also sie sind ja auch in einer anderen Rolle, sie erleben uns plötzlich in anderen Gremien, in, anderen, in einer anderen Rolle als einfach nur als Studentin, als Student ähm, und können dann auch mal testen, was geht und was nicht geht, wie man ähm, am besten kommuniziert, damit man zum Schluss ein Ergebnis produziert, das ein passt. Ähm, welche Umgangsformen gut ankommen, welche nicht so gut ankommen, an welcher Stelle man mal auf den Tisch schauen muss, an welcher Stelle man das vielleicht irgendwie auf Umwegen doch besser erreicht. Ich mhm. denke, das ist schon ein Lerneffekt, den Sie auch sehen und Sie erleben natürlich auch Hochschule von, von einer anderen Perspektive. Und dieser Perspektivwechsel und die Chance, was zu bewegen, sind wären für mich die Gründe zu sagen, das bringt schon eine ganze Menge. Ich möchte ergänzen, dass ich jetzt eine Liste an Vorteilen einer politischen Beteiligung, so eine Art politische Beteiligung in Kenien äh, nennen könnte, erspart es aber <lacht> aufgrund der kurzen Zeit, aber ich nehme meine eigene Erfahrung, Studienvertreter war ich nämlich selber tätig, das macht ja auch mit einem selber etwas, was meine liebe Kollegin gerade eben gesagt hat, kann ich als bestätigen, aber auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Es macht was mit der eigenen Biografie, etwas mitgestalten zu können, ist das eine, aber auch für die eigene Vita zu sehen, hey, man schaut dann auch mal über den Tellerrand, ja? man weiß, was auch für bestimmte Sachen eben geht, du hast es ja sehr schön gerade gesagt, wo komme ich an Grenzen, vielleicht auch die Art der Kommunikation und das ist glaube ich etwas, wenn ich mich politisch beteiligen will, da kann ich auch Dinge vorantreiben, kommen auch mal an Grenzen, bei denen ich verstehe, äh, kommen nicht weiter. Aber ich denke, das ist auch für die Persönlichkeitsbildung was ganz Wertvolles. kann ich jetzt schon nochmal deutlich sagen. aus meiner eigenen Erfahrung ganz persönlich. Okay, vielen Dank. Ähm, es stehen ja auch bald wieder die Hochschulwahlen an, so wie in jedem Semester. Ja. Ähm, dieses ist dann natürlich etwas anders die war hauptsächlich. Sind Sie dann auch immer fleißig wählen gegangen, als die Studierenden waren? Oder man sieht das auch eher, wie viele leider ähm, ignoriert oder sind wir nicht mitbekommen? Also ich fange mal gerne an. Ist für mich eine verantwortliche Aufgabe. Deswegen, so wie ich als Bürger sage, wenn die Wahl ansteht, dann möchte ich auch mein Wahlrecht in Anspruch nehmen und tue das. So finde ich es im Bereich einer Einrichtung, bei der ja auch irgendwo das Herz mitschwingt, man möchte was bewegen, sonst würden wir beide nicht in dieser Funktion sein. Wir wollen irgendwas gestalten und voranbringen können. So halte ich es für ich nehme jetzt mal politische Pflicht äh, auch zu wählen. Von daher kann ich das auch. Ja. ja, ich bin auch als Studentin wählen gegangen. Genau. Und auch ansonsten bin ich sehr regelmäßig beim Wählen. Ähm, von daher, ja, klar. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mich nicht habe aktiv aufstellen lassen, also nicht so wie du, aber ähm, so also im Nachhinein habe ich das ein bisschen bereut, dass ich das nicht getan habe. Aber ja, so ist es. Ja, jetzt haben Sie ja die, die Stunden, die Sie da und können Sie jetzt ja nachholen. Genau. <lacht> okay, vielen Dank für die Zeit, ähm, auch für den, die Zeit heute generell. Ja. Mhm. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei Herrn Fratsch und Ari für die Kamera, bei der Laura Pütlich, die uns auch unterstützt hat, und auch von, äh, von der Westfalen die das Ganze hier heute organisiert hat mhm. ähm, und da wirklich sehr viel Zeit reingesteckt hat. Und ja, dann würden wir das Ganze jetzt vorstellen. Ja, vielen Dank Ihnen. Meine Güte, danke. Toll.